Es geht weiter hier in Pokémon Kamel und es geht auf in die Berge. Der Bergweg. Na komm, mal auf. Oder muss ich hier einfach damit reden? Okay, ich muss einfach nur mit dem Tor reden. Wir haben nämlich in der letzten Folge die Käferarena gemeistert und unser Pokémon, unser kleines Starterlein, hat sich entwickelt dabei. Und ich habe jetzt einen ganz kleinen Guide, in welcher Reihenfolge ich alles machen werde, damit ich nicht sofort zu den ganz schweren Sachen hingehe, die dann abbrechen muss und dann was anderes machen möchten muss. Das möchte ich nicht. Wir waren vorher hier, haben hier die Arena gemacht, aber jetzt gehen wir hier lang und machen vielleicht ein paar hier und da ein paar Punkte. Mal schauen. Ich sehe aber jetzt schon, dass wir hier viele Pokémon haben, gegen die wir noch nicht gekämpft haben. Zum Beispiel ein Spoink. Mhm. Spoink ist kein neues Pokémon, aber ich glaube, gegen einen Spoink gekämpft haben wir bisher noch nicht. So. <lacht> aber auch kein großes Thema, das Ding ist down. und schaut mal, hier sind neue neues Pokémon. Ein kleines Gestein. Ah ja, stimmt. Ich habe jetzt ein Schlick da. Ich sage euch mal den Clip, wie ich es gefangen habe. Da muss ich nämlich ganz leicht anschleichen und... Ähm, mir ist auch aufgefallen, dass das Wasser dass den Pokémon so komisch spiegelt, dass es auf einmal zwei Pokebälle sind. Also, ich zeige einfach mal den Clip, gerade. Und äh, auch hier den Pokédex. Das kann den Geruch eines Agilusa auf 20 Meter Entfernung wahrnehmen und verschickt sich daraufhin flugs im Sand. Und ja, hier haben wir eins dieser neuen Pokémon: ein Geosali. Ich glaube auf Englisch ist das nuggly oder so. Auf jeden Fall, es ist einfach ein Super Mario-Pilz. Finde ich auch lustig. Also sieht für mich zumindest aus wie ein Super Mario Pilz. Das lustigste ist aber die Weiterentwicklung. Die ist noch lustiger. Ähm ich will nicht spoilern. Aber für die Leute, die das Ding ins Team nehmen möchten. <lacht> ich sag nur, Weiterentwicklung sieht lustig aus. Meiner Meinung nach. Also wir fangen sein. Denn warum auch nicht? Tschu -tschu. So, ich denke, Steckler wird ganz gut seinem Team. Fürs Erste zumindest. Als ein Wasser-Pokémon. Geosali. Es entstand in unterirdischen Salzschichten. Da es kostbares Salz mit den Menschen teilt, wurde es früher ganz besonders geschätzt. Ah, okay. Okay, okay. Da haben wir ein neues Buch. Ja, Makuhita guckt mich auch so an. Gut gemacht, ich weiß. Nein, ich wollte nicht mit dir reden. Ich hab's nur nebenbei gesagt. Lass mich gehen. Flucht! Fliehen! Schnell! Ah! Ich sehe den kleinen Vogel aus Schwert und Schild. Mit dem möchte ich mal reden. Hallöchen, Kleiner. Micro hieß der. Genau. Mike. Und das war's. Ich glaube, ich sollte mal vielleicht ein anderes Pokémon vorne tun, weil mein Starter ist äh, stark genug fürs erste. Wie wär's mit Wupa wieder? Warum auch nicht? Was gibt's denn hier? Ich habe vorhin so voll viele Zutaten gekauft. Hier, ich gebe dir ein paar. Ja, bin und ist kein richtiges Picknick. Aber du wo du Schimmel bist. Möchtest du nicht ausruhen? Nee, kein Bock. Okay, aber man dich nicht, Bruder. Mache ich nicht, mache ich nicht. Du bist die Neue, oder? Ja, kann sein. Mit diesem Pokémon ein neues Zugang werde ich noch mit links fertig. Okay. Wenn du das sagst. Ich habe aber schon sechs Pokémon in meinem Team. Und theoretisch auch noch mehr. Sie schickt natürlich ein Wasserbummeln rein. es ist nicht optimal. Aber ich komme schon damit klar. Ich werde schon damit klarkommen. Die Attacke hat mich verwählt. Und zack! Macht schon sehr viel Damage. Ja, wir werden immer stärker. Ist aber auch zu erwarten. Und natürlich H2O-Absorber. Wasserattacken tun uns nicht. Weh, das habe ich auch drin geblieben. Genau, das war alles taktisch geplant. Ne? Wusste ich alles noch. Meine Fähigkeiten und so. Na klar. Das ist echt nicht. Doch, es ist witzig. Es ist schon witzig. Hat's Angst? Du brauchst du keine Angst haben. Ich bin's doch nur. Du brauchst du keine Angst vor mir zu haben, meine kleinen. So, ich bin auf der Suche nach vielleicht ein paar neuen coolen Pokémon. Wow, die View sieht echt schön aus von hier. Hat was. Hat was? Hat was. Und ich werde auch ab jetzt ein bisschen was wegschneiden. Falls es langweilig ist und ich einfach nur rumlaufe. Aber hier ist ein Scheinux. Ein süßes kleines Scheinux. Süß. Äh, ja, du musst aus dem Weg, Scheinux. Ich muss hier lang. Danke für deine Verständlichkeit. Du, du, du, du. Oh, was gibt's denn hier? Aha, wieder ein neues Pokémon. Was ist das denn? <lacht> so ein kleiner Ritter. Knarborn. Erinnert mich tatsächlich irgendwie so ein bisschen an... Ähm, ist das Rabautz? Irgendein Gen 1 Pokémon, was ich dann zu... Nocchan und Kickle entwickle. Wie ist das Rabaut, Ich bin mir gerade nicht sicher. Ach und es entwickelte sich in Gen 2 auch noch zu einem anderen Pokémon. Äh... Ich hab vergessen, wie es hieß. Äh... Capoeira, genau. Oh. Scheint wohl vom Typ Feuer zu sein. Auf jeden Fall hat irgendwie nicht verbrannt. Aua. Nicht nett. Die müssen wir also mal ein paar Minieren beibringen. Ab in den Ball mit dir, mein Kleiner. Blupp, blub. Blub. Blub. Nice, ein Knarrborn. Weiß nicht wie es auf Englisch heißt, aber ja. Ist ein cooles Pokémon. Kann sich sehen lassen. Ein verbranntes Stück Holzkohle ist als Pokémon zum Leben erwacht. Und ist ein Typ Feuer. Es fordert selbst starke Gegner heraus und hat einen feurigen Kampfgeist. Hast ein Stück Holzkohle. Das Ding ist Holzkohle, das sieht null aus wie Holzkohle. Was? Hä? What? Wolltest du ihm keinen Namen geben? Ähm, ich meine, du kannst mal ein bisschen mein Team, wenn du möchtest. Ja, das kleine Gespenst kann raus. <lacht> Weil Gespenst ist sowieso sehr nervig zu entwickeln. Ich habe mich da sch äh, schlau gemacht. Für Gespenst müsst ihr sehr viel von denen äh, fangen. Und die andere Form von Gespenst, also die Form, wo es halt ähm, so rumläuft ohne die Kiste, die hat man nur in Pokémon Go. <lacht> also, wie die das noch spielen? Viel Spaß. Also so ähnlich wie bei Meltan und nur ist die Weiterentwicklungsmöglichkeit auch hier in diesem Game vorhanden und nicht nur auf der App. Was ich schön finde. Äh ja, müsste eigentlich gar nicht dagegen kämpfen, aber ich muss trotzdem was rausschicken. Ich muss weiterziehen, mein kleiner. Ich habe nicht ewig Zeit. Außerdem muss ich ein Item verwenden, weil ich wurde geschwächt. Das ist nicht gut. <lacht> ähm, wo mache ich das? Hier Beutel. Beleber. Zack, du lebst wieder, mein kleiner. Kriegst sogar einen Trank, weil ich so gnädig bin. Und schnell weg hier. <lacht> schnell weg, aber nicht darunter fallen. Er hat jetzt laden. Ach, hier ist nichts. Doch, das ist ein Item. Da ist ein Item. Ja, ich glaube, bei den Routen, bei denen ich schon mal in den Folgen gewesen bin, werde ich dann privat auch noch mal ein bisschen durchlatschen. Falls ich Sachen finde, dann finde ich sie halt. Oh nein. Äh, was mache ich jetzt? Kann ich hier lang und das ist okay? Hi Anton. Oh Gott, oh, das sieht krass aus hier. Leichtstein. Schaut mal, das sieht voll krass aus, wenn ich jetzt irgendwann schwimmen könnte. Ja, das noch cooler? Vielleicht können wir irgendwann mal schwimmen. Hm. Wow! Oh, das haben wir überlebt. Wunderbar. Perfekt. Da hinten ist eine TM. Ich meine, wenn sie schon so aufmerksam hell leuchtet, dann... Oh, es ist keine TM. Nee, es ist so ein Pokémon. Ich lasse die erstmal in Ruhe. Weil ich bin noch nicht sehr comfortable mit meinem Team. Ich habe das Gefühl, mein Team ist noch ziemlich schwach. Wo bin ich denn gerade eigentlich? Irgendwo. Irgendwo abgekommen von Weg. Ich gehe jetzt zurück zum Weg. Ein Nestball. Es sind aber echt viele Items am rumliegen, die zeige ich euch glaube ich aber nicht. Also, diese ganz normalen Pokéball-Items hier, die glaube ich zeige ich euch nicht unbedingt immer. Die sind glaube ich nicht so interessant. Das andere sind ja eher die TMs. Wow, hätte ich gar nicht beleben müssen. Aber egal, wir haben noch einen Trainer. Ding, ding, ding, ding! So klingt die Melodie bei der Heilung beim Pokémon Center. Achso, ding, ding, ding, ding, ding. Ja, ja. Musikerin. Okay. <lacht> Wie sie da so steht. Bisschen boxen. Bisschen boxen. <lacht> so sieht die da aus. Giftschwein. Hm, ja, ja. <lacht> Level Up ein paar Puckys und Wickel und cool und yeah! Da werde ich mir jetzt wohl schnell wieder anhören müssen. Ja, das hört man sich aber auch gerne an, oder? Ist doch eigentlich ein netter kleiner Sound. Na, so Spaß beim Kämpfen. Äh, wie viele Kämpfe habe ich jetzt gemacht? Ähm, zwei Trainer. Sechs gibt es hier. Okay, wie gesagt, ich möchte immer jeder. In jeder Zone alle Trainer besiegen und mir die Belohnung abholen. Das ist so mein Ziel für jede Zone. Und ich werde angerufen. Bring bring! Hallo, Maike, Mein munkelt, dass sich der Herrscher der Steinklippe in diesem felsigen Gebiet befindet. Ich habe mich schon etwas umgeschaut, aber ich konnte keine Spur von ihm entdecken. Ob er irgendwo ganz oben an der Felswand hängt? Nee, das kann nicht sein. Zumindest dürfte, es, dürfte er nicht besonders weit weg von hier sein. Also, vorausgab dich nicht zu sehr beim Suchen, klar. Nicht, dass du noch von der Klippe purzelst. Denk dran, dass du jederzeit wieder deine Karte nutzen kannst, um dich zu orientieren. Okay. Es ist ich meine es wäre irgendwo in der.. Hier ist es. Hier, aber sieht es. Hier ist es. Genau. Wir gehen in die Richtung. Mal gucken, ob wir es dort noch erreichen. Und hier sind wir. Einfach außen rumgehen und dann kommt man an die ETM rechte Hand. Zeig mir, ob du stark genug für mich bist. Nächster Trainer. Kommt aber erst nach dem anderen. Sehr komisch. Also mit dem anderen meine ich, da kommt erst nach dem Dude aus der Liga, der nach dem Trainer hier befragt. Sehr komisch. Aber ich muss dran denken, da wieder zurückzugehen, Sobald ich hier fertig bin. So. Genau, ich habe ja auch erwähnt, ich habe jetzt so einen ganz kleinen Guide, den ich angehe. Und ja. <lacht> Falls ihr, ich sag mal, die, ich würde mal behaupten, die optimalste Route nehmen wollt, dann äh, werdet ihr hier bei mir sehen. Weil ich denke, es ist die optimalste Route. Wir werden es aber auf jeden Fall noch erfahren. Oh! So viel Damage! Warum kann Paulus so viel Damage machen? Es hat noch zu wirken. Was auch immer. Bam, du bist weg. Der ja, Erscheinungshook zu. Schamebeuzen ist ganz egal, er hat kein zweites Pokémon. Von daher bringt es rein gar nichts. und das Film jetzt ganz einsam und traurig ist. Ist er noch ein Pokémon? Was ist da noch wirklich noch ein Pokémon? Dann muss Takokro rein. Yeah. Unser Spanischer, Strichstrich, Strich, Mexikanischer, Koko. Ich hatte die alle ein. Viel besser als Glut. Ja, wir hatten ja Feuerglut, aber jetzt haben wir ein Eschern. Viel, viel besser. Ich hoffe, wir kriegen noch bessere, also noch viel bessere äh, Feuerattacken. Das wäre einfach irgendwann ganz cool. So. Aber jetzt ist er down. Bestimmt hat er nicht mehr als zwei Pokémon. Also... Das war schon krass, dass die Errealeiterin drei Pokémon hatte. So viel, wow. Ja. ist vorbei. Wow, du bist so mächtig. Tja. Was soll ich sagen? Bin mächtig geboren. Nein, keine Ahnung. Okay. Hallöchen. Der ist nicht neu. Aber ist trotzdem ein süßes kleines Viech. Ein kleines Läufeo Level 20? Und es bafft sich. Äh, warum sind die Pokémon hier Level 20? Ich habe das ge Ähm... Ich habe das leichte Gefühl, dass ich ander Level bin. Und eventuell jetzt wieder sterbe. Mhm. Yeah. Ja, ist mega. Flucht Oh Gott, ich muss wieder heilen gehen, schnell, heilen Jo, schaut euch mal hier die Aussicht an Da hinten ist wahrscheinlich die Stadt Ne, die ist hier Also hier ist auf jeden Fall eine Stadt mit der Arena Aber hier davor ist noch eine Herausforderung die ich jetzt gerne anstreben möchte, weil die mitten auf dem Weg liegt. Ne, auf dem Weg zur zweiten Arena liegt die halt da mittendrin. Und wie ich sehe ist der Weg hier verschwärmt mit ganz vielen Pokémon. Ja, hast ist ein Tipp. Oh, hat die sich erschreckt? Hm, nein. <lacht> <lacht> ah. Okay, jetzt hast du mich aber bekommen. Jetzt werde ich mich aber bekommen. Mein Pokémon! Wie wieder da wieder so steht, so ich krieg das, ich krieg das. Tritt's mich nicht. Absorber, äh. Aus dem Nichts kommt das da raus. In der Luft. Naja. Animation ist nicht so viel besser geworden. Habe ich aber als auch nicht erwartet. Also generell bei Pokémon Animation kann man nicht wirklich viel erwarten. Deshalb ist es. Ja, er freut mich an. Es <lacht> ist für Puppenverhältnisse in Ordnung. <lacht> Marco hat mich einfach angefeuert. Das war süß. Yay. Ich schaff das ich schaff diesen Kampf nur für dich, Marquita. Du bist mein größter Fan. Oh, ich bin ein Vollidiot. Oh mein Gott, ich bin ein Vollidiot. Mobile ist Typ Gestein und ich pflanze. Ich bin darauf reingefallen. und oh nein! Nee, ich habe einfach nicht nachgedacht. Ich dachte mir so, ah, wie, sieht Mobile? wie sieht Mobile aus? Äh, pflanze Pokémon. Ah, genau. <lacht> genau. Ah, Gott, uh, I'm so sorry für meine Lübigkeit. Kann manchmal noch mal passieren. Ist schon ein bisschen her mit Pokémon. Ein paar Monate. Nicht lange, aber ein bisschen. Ein paar Monate. Wird sich aber hoffentlich nicht häufigen. Das war ja schon echt peinlich manchmal, mein pokémon det Na, ist auch egal. Was? Als ob ich verloren habe. Ja, bist halt schlecht. Jo, Marco Hita, ey. Äh, wie geht das? <lacht> äh, salut. Geht das nicht? Jo, wir sehen uns. Bleib stark. Ciao. -i. Wui. Um Boladen zu erreichen, bitte dem Pfad nach oben folgen. Den Pfad nach oben folgen, ja, kommt. Dann gehen wir auch lang. Sage ich, und gehen woanders lang. Oh, ja, schaut mal! Hier ist dieses neue Käfer-Pokémon, was wir in letzter Folge gesehen haben, aber selber noch nicht im Willen mitbekommen haben. Das Mickrick, das hätte ich gerne. Ich finde die weiteren Wegen von dem Ding übrigens richtig cool. Ich weiß schon, wie er aussieht, Sie Sieht richtig cool aus. Ähnlich wie, Sch wie wie Sichler und Xerox, würde ich mal behaupten. Ähm. Aber, äh, ja. Verrottet <lacht> in der Box. So wie die meisten Pummel hier fangen. Oh, hat nicht geklappt. Oh no. Äh. Nestball? Würdest du lieber in einem süßen kleinen Nest sein? Ich meine, du bist ein bisschen käfer after all. Vielleicht ist es da schon geräumig. Kannst du schon reinkuscheln? Ja, Der grüne Ball gefällt ihm mehr. Kann ich verstehen. Er ist ein cooler Ball. Vom Außen her ist es ein cooler Ball, aber von der Funktion her... Naja. Macht aber zumindest seinen Job. Sein drittes Beinpaar... Äh, was? der drittes Bein? Okay. Ist eingeklappt. In einer Notlage kann es dank dessen Kraft mehr als 10 Meter weit springen. Damn. Marathonläufer hier. An der Stelle. Können weiter springen als ein Pferd. Bei Orientierungsproblemen bitte diesen Hügel erklimmen. Ja, okay, gut. Die Schilder zeigen immerhin, wo man ungefähr hin sollte. Damit man sich nicht verirrt. Sehr nett. Bitte dem Schild folgen. Wo ist ein Trainer? Ich drehe meine Runden hier. Und dich habe ich hier gerade gesehen. Also kämpfen wir jetzt. Okay, Jonathan. Dann kämpfen wir halt jetzt. Ein Leufeo? Leider ist mein Super... Nicht mehr so super drauf, deshalb muss Schlick da rein. Und auf Englisch Wiglet. Finde ich besser den Namen, aber... Schlick das jetzt auch nicht so schlimm. Fun Fact. Das hier ist kein... Äh, das ist kein Dick da. Ich meine in äh, einem Pokédex-Eintrag von dem Gegenstück zu diesem Spiel. Also pur pur. Steht, glaube ich, drin. Ich habe das so irgendwo mal aufgeschnappt. Dass das hier nicht dicker ist, sondern einfach nur ein Pokémon ist, was sehr wie dick da aussieht. Und leider, ja, es ist eine Glaskanone. Von daher, der ist jetzt down gegangen. Es ist mies. Vor allem, weil ich ja kein Pokémon habe, das gut gegen dieses Lolfeo ist. Denke ich. Habe ich irgendwas Gutes? Nicht wirklich, nee. Kanon ist ne... relativ gute Attacke, I guess. Aber ja... Das Spiel... Äh, wird sehr schnell schwer, wie ihr sehen könnt. Weil den einfachen Stuff, also den super einfachen Stuff, dann wir es unter uns. Erst Arena durch. Jetzt sind alle Trainer über Level 10. Und noch höher. Und deshalb müssen wir unser Game-Up steppen. Ich werde aber nicht zu viel leveln, weil ich wurde immer noch gewarnt, dass es sonst zu einfach ist, das Spiel. Wenn man zu viel levelt. Generell alle Trainer besiegen ist... ...schon dafür gut genug, aber das werden wir sehen. Das werden wir dann schon noch sehen. Da will ich nicht runter, auf gar keinen Fall. Ist du Krabbe! Hallöchen, neues Pokémon! Klibe! Hallo Klibbe! Lustiger Name! Ich weiß nicht, was für ein Typen das ist. Wenn ich einfach mal raten müsste, Gestein Wasser. Das wäre jetzt so meine erste Vermutung, weil es hat so komische Steinchen oder so, so Ringe an den Clown. Aber es ist eine Krabbe und Krabben sieht man eher so am Strand. Wasser halt Pokémon. Ja, auf jeden Fall Gestein. Das habe ich jetzt bemerkt. Ähm. Ich muss aber zurückziehen. Ich habe gerade keinen Pokémon, wo mich das fangen kann. Ich darf nicht zurückziehen. Äh, Moment, vielleicht, vielleicht habe ich ja doch einen Pokémon, wo mich das fangen kann. Lass mal sehen. No! Vielleicht kann der Lechonke uns aushelfen. So, lass mal sehen. Äh. äh, äh Schuss, I guess? Er <lacht> hat's No! Sein Schrei nervt aber auch noch der Zeit. Ich mache halt super wenig Damage, ne? Super wenig. Ein bisschen muss ich noch schwächen, bevor ich Bälle werfe. No! Hä? Sind den Schatten dort? Hier ist nichts. Da ist aber ein Schatten. Ah, der Schatten kommt näher. Ah, ich hab Angst. Ich hab Angst vor Schatten, Leute. Aber ja, mit Lechonk ist es einfach, ihn zu schwächen. Weil er keine Anfälligkeit hat gegen diese Klappe. Oder Klippe. Ich hab Klappe gesagt. Halt die Klappe. So, versuchen wir es nochmal. Ansonsten werbe ich den Superball, den wir haben. Da haben irgendwann mal einen Superball gefunden, anscheinend. Ich gucke nie auf die Items, die wir finden. Ah! Das sind so Kämpfe, da würde ich gerne einfach Leertaste gedrückt halten, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, toll. Jetzt, äh... Bleib bitte in meinem Ball. Und darauf rumzuschreien! Mein Gott. Komm schon, bleib drin jetzt. You have nowhere to hide, nowhere to go. Und deshalb ist es dabei. Und, äh... Ja, hat mich mein ganzes Team gekostet. Das heißt, ich muss nochmal mein ganzes Team... Ja. Ne? Klippe! Dieses Pokémon lauert seiner Beute über an. Klippen hängt auf. Da ihm da, da das Blut in den Kopf steigt, kann es nicht lange so ausharren. Hm, okay. You do you, pal. Hier ist eine Term. Konfu-Strahl. Und ein bisschen weiter daneben ist der letzte Trainer, der uns hier noch fehlt, glaube ich. Ungefähr hier in diesem Gebiet. Und für mein nächstes Bild. Was ich vorher als Model... Okay. Ich bin Ich bin dein nächstes Bild. Okay. Künstlerin. Hat so eine komische Maske auf. Wahrscheinlich, damit sie nicht vergiftet wird von ihren ganzen Sprays. Aha. Interessante Designs ja auf jeden Fall. Ein kleines Hefel haben wir. Ein süßes kleines Hefel. Ich mag die weißen von Hefel. habe ich schon gesehen. Ich spoiler natürlich nicht, aber... Ich mag ja Weiterentwicklung. Aua! Oh, wow. Was soll denn das? Ptsch. Bam! Ich weiß nicht, vielleicht tue ich ja für Lilo wirklich uh, mein Team. Überleg's mal noch. I will remember. So. Und jetzt können wir uns theoretisch die Belohnung abholen. Oh Gott, hier sind so viele Items. Wie gesagt, ich hole die meisten Sachen einfach privat. Ist nicht interessant, was man hier so findet, nicht wirklich, weiß auch nicht, ob die random sind, die Items oder so, aber, ja. Na, no, hast du Spaß beim Kämpfen? Ja, krieg ich schon viel XP und ich krieg dafür die Muschelglocke, ich glaube, das ist ein Item, das Wasserattacken verstärkt, weiß es aber gerade nicht genau. Na gut, aber würdest du mir sagen, das waren jetzt schon alle Trainer in diesem ganzen kompletten Gebiet? Ich meine, wir waren jetzt irgendwie nur hier überall. Schaut euch das an. Das Gebiet geht noch bis hier überall weiter, also. Ich bin mal gespannt, <lacht> wie das hier noch alles aussehen wird, ne? Bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall begebe ich mich jetzt in Richtung dem Ding hier. <lacht> äh, Was? Was? Äh, we we wem redest du? Ich bin hinter dir. Hallo, ich bin hinter dir. Siehst du mich nicht? Naja. Ähm. Okay. Okay. Aha. Vielleicht ist das hier in zwei Teile aufgeteilt, weil hier ist die Trainerin, die ich auf jeden Fall noch nicht besiegt habe. Neben diesem Turm hier. Oh Gott, Hilfe! Wow, echt krass, die Felswahl, ich kann sich fassen, das Puppen, unglaublich! Äh, okay. ein weißes Vivillon. Schön, dass man hier in diesem Spiel wieder ein paar weitere Farbvariationen von Vivillon sieht, weil ich mag Vivillon und uh, ich habe in XY die Farbvariation, die es damals halt gab, das war nicht viele, eine Handvoll, habe ich gesammelt. Das war ziemlich cool. Hat Spaß gemacht. Schön, dass man es wieder machen kann. Ein Crit war das. Vielleicht ist ja noch ein Schlag genügend, um es down zu kriegen. Wir könnten es ausprobieren, wenn wir nicht paralysiert wären. Ja, Paralyse ist halt so gefühlt 50-50. Kannst angreifen oder kannst du nicht angreifen? Hab Glück. Na komm. Jetzt greifen! Ähm... Ja, Makuhita kommt mich nur so an. <lacht> really? That's all you got? Nein, nee, guck, ich kann doch angreifen. Es geht. Es geht, Makuhita. Vertrauen mir bitte, Makuhita. Es geht. Es geht wirklich. Guck mir nicht so an. Ah, oh, jetzt hat er mich angefeuert. Schön, schön, schön. Schaufler? Du, du, du kannst Schaufler? Ich meine, okay. Hier. Kriegst du? <lacht> du kannst Schaufler? Okay. Okay. Dann beruhig dich doch mal. Hi. Oh, süß, die Makuhita hier. Hauptsprach, die Mag ich irgendwie jetzt viel mehr seit diesem Spiel. Sind einfach so lustig. Und hier ist ein weiterer Turm. Finden wir hier vielleicht ein weiteres Gimmigool? Lass uns hochklettern und nachschauen. Möglich wäre es. Keine TM hier. Weiß auch gar nicht, wofür diese Türme gut sind, außer halt für die Aussicht. Und ja, hier ist noch eine TM und ein Gimmigul. Metronom. Hallöchen, Kleiner? Das Geräusch, was es macht, ist lustig. Kann ich fliehen? Flucht unmöglich. Ich weiß nicht, ob man da... Also, also, Man kann einfach nicht fliegen. Okay. Dann... Takokro, Mach es down! Mach es platt, besiege es! Hau es in dem was auch immer... Es ist... ja... keine Ahnung was es ist. Es ist ein Geist mit Münzen, aber ansonsten keine Ahnung. Äh... ja. Nom ist einfach weg. Nom... Nom... Dann überlebt's auch noch. Hasenfuß! Da hat ein kleines Hasenfüßlein gibt's aber gar nicht hier. Tschüss. Gib mir deine ganzen Münzen. Dein ganzes Haupt und Gut möchte ich haben. Jetzt. Dankeschön. 60 Stück. Oh, uh, das ist wirklich viel.